Ich fühle mich irgendwie echt komisch. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich kugelrund und ich dufte so lecker. Meine Widerstandskraft hat sich komplett in Luft aufgelöst. Vielleicht sind wir beide gerade dabei, uns in Marshmallows zu verwandeln. Ach, egal.